Wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Rolle die EU für die Bundesrepublik spielt. Und ähm, da lohnt ein Blick zunächst erstmal in die Entwicklung der EU. Wir wissen und erinnern uns an die Montanunion, so der erste große Schritt 1951, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die dann äh, den Boden bereitete, letztendlich für die Westbindung der Bundesrepublik, die dann durch den Beitritt der NATO ähm, abgerundet wurde 1955. Ein wichtiges Vertragswerk, das in, dieser, in diesem Zusammenhang zu nennen wäre, sind die römischen Verträge von 1957 praktisch für viele die wirkliche Geburtsstunde der Europäischen Union, wie wir sie heute kennen. Wichtig in diesem Zusammenhang auch für Deutschland, wir wissen, dass Deutschland heute nicht mehr die D-Mark hat, sondern den Euro, das europäische Währungssystem von 1979 und letztendlich auch die Einführung einer gemeinsamen Währung, eines Währungsmechanismus 1990, die Schaffung des Binnenmarkts, also eines gemeinsamen Marktes mit dem Maastrichter Vertrag 1990, 92 und die weitere Institutionalisierung in den 90er Jahren durch Erweiterungsrunden, aber auch neue Vertragswerke, wie zum Beispiel den Lissabonner Vertrag. Ganz wichtige Vertragswerke, wenn es um das Verständnis geht dessen, was heute die europäische Politik ausmacht. Wir hören von der Flüchtlingskrise, und da muss man ganz klar sagen, dass Deutschland hier eben nicht mehr ganz autonom handeln kann. Wir erinnern uns an die sogenannte Griechenland- oder die Eurokrise. Auch in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass Deutschland da eben nicht autonom handeln kann. Deutschland, ein großer Profiteur des Binnenmarktes, weil eben sehr viele Waren aus Deutschland in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union transportiert werden. Auf der anderen Seite, und das ist etwas, was häufig kritisiert wird, ist es eben auch so, dass die EU unter einem gewissen Demokratiedefizit leidet. Wenn wir uns die Institutionen der EU anschauen, das Europäische Parlament wird direkt vom Volk legitimiert. Anders ist es beim wichtigen Ministerrat, wo also die Minister der einzelnen Staaten ressortmäßig zusammenkommen und an äh, bestimmten Problemlagen arbeiten. Das gleiche gilt für die Kommission, ein riesiger bürokratischer Apparat in Brüssel, dem häufig als Hüter der europäischen Verträge ein gewisses Demokratiedefizit äh, zugesprochen wird. Das gleiche gilt für den Gerichtshof. Hier und da gibt es Streitigkeit, Streitigkeiten, ist vielleicht übertrieben, aber es gibt durchaus ein Kompetenzgerangel zwischen Bundesverfassungsgericht und ähm, europäischem Gerichtshof. Und das gleiche betrifft natürlich auch die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt, sodass wir sehen, die Bedeutung der EU ist für die Bundesrepublik enorm. Aber es gibt eben auch so einige Probleme Demokratie, theoretischer Natur, die zu lösen sind und eben auch das Problem, dass wir eine sehr heterogene Staatengemeinschaft sehen mit sehr reichen Staaten, mit Staaten, die Finanzprobleme haben. In diesem Zusammenhang häufig erwähnt die Staaten im Süden, Griechenland, Portugal, Spanien, Italien. Und das setzt die Institutionen der EU zunehmend unter Druck und wird auch in der Bundesrepublik zunehmend kritisch diskutiert.